Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. In diesem Video ja, möchte ich meinen Erfahrungen ähm, zum Thema Energievertrieb mit dir teilen ich werde dir auch ein paar Tipps geben ja für mehr Erfolg in diesem Bereich. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib jetzt dran und ja, lass uns loslegen. Okay, also wie gesagt, geht ums Thema Energievertrieb und meine Erfahrungen dazu. Ich habe dazu auf ähm, meinem Blog, ähm, auf meiner Webseite oliverschirmer.de, ähm, einen Blogartikel ähm, erstellt. Kannst du dort noch mal ausführlich nachlesen. Ich möchte in diesem Video deswegen nicht auf jede Einzelheit eingehen, aber auf ein paar Punkte, die mir in dem Bereich ähm, super wichtig sind. Wie bin ich ähm, damals zum Vertrieb äh, im Energiesegment, im Energiebereich gekommen? Ähm, es war einfach so, dass ich ähm, Ende 2018 für mich ähm, ja noch mal die Weichen neu stellen wollte, wollte mich noch mal neu ähm, ausrichten und habe eben nach einem ja, ein Network Marketing Unternehmen gesucht, ähm, welches, ja, ich sag mal, aus dem gröbsten raus ist, welches die Anfangsschwierigkeiten überstanden hat, ähm, hab einen Markt gesucht, wo ich ein langfristiges ähm, Geschäft, wo ich eine langfristige, ähm, große Struktur aufbauen kann und ähm, habe dann dementsprechend im Energiebereich quasi jetzt ähm, die Heimat dementsprechend gefunden, konnte dann jetzt innerhalb von nicht mal 13 Monaten dort auch ähm, weit mehr als 100 direkte Vertriebspartner dann rekrutieren. Ähm, ich wollte, wie gesagt, keine Experimente mehr. Ich wollte eine Firma, die auf ähm, ja, finanziell soliden Beinen steht und ich wollte eben halt die Grundlage haben, eine langfristig äh, oder langfristig eben eine große Struktur eben aufbauen zu können. Und das alles in allem habe ich dann, ähm, dazu muss natürlich auch der Markt passen, ja, der muss das Ganze natürlich auch langfristig dann hergeben und das habe ich alles dann eben im Energievertrieb äh, gefunden und hier speziell mit dem Marktführer in der Vermittlung von Strom, Gas und Wärmeverträgen und ähm, ja, das so viel dazu, wie kam es dann überhaupt äh, zum Energievertrieb? Ähm, hab dort äh, Der Energievertrieb war mir natürlich nicht fremd. Ich wusste aber nicht genau, ähm, ob es in diesem Bereich dann halt eben auch äh, ja quasi äh, Unternehmen gibt, die ähm, ja den Vertriebsweg Network Marketing, Multilevel Marketing dementsprechend ähm, ja, auch abdecken. Und ähm, war dann auch ähm, sehr froh, dort dann eben eine ja, eine Lösung gefunden zu haben. Und ja, das Schöne am Energievertrieb ist einfach, obwohl die Liberalisierung des, des Energiemarkts, obwohl, ähm, ja, die Öffnung quasi schon, ähm, ja, eine ganze Weile zurückliegt, ist der Markt aus, aus meiner Sicht doch noch erstaunlich unbearbeitet und ja, ist für mich einer der lukrativsten Märkte überhaupt, in dem man sein Geschäft auch starten kann. Ähm, das Erstaunliche ist, obwohl dass man jeden Tag quasi ja in den Medien lesen kann, dass sich die die Strom-, die Gaspreise, dass sich die Energiepreise im Allgemeinen nach oben entwickeln, ähm, obwohl das eigentlich eine bekannte Tatsache ist, ist es doch so, dass erstaunlich wenige Menschen ähm, ja in diesem Bereich ja, quasi wechseln. Und das liegt halt zum einen daran, ich kann dir da auch mal gern ein paar Zahlen geben, von 40 Millionen Haushalten in 2017 haben rund ähm, 4 Millionen ihren Stromanbieter gewechselt. Bei 12,4 Millionen Haushalten, die mit Gas versorgt werden, haben rund 1,1 Millionen Haushalte ihren Gasanbieter gewechselt. Das heißt, du siehst, hier ist ein richtig großer... Ähm, unbearbeiteter Markt, der darauf wartet, bearbeitet zu werden. Und diese Zahlen, die sind nicht von mir, sondern die sind von Statista.de. Auf dem Blog habe ich alles verlinkt, kannst du auch nochmal nachlesen. Warum wechseln jetzt aber so viele? Das liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass viele mit der Anzahl der Anbieter einfach quasi überfordert sind und einfach nicht genau wissen, ja ist wenn ich jetzt wechsel habe ich da ähm, auch die richtige entscheidung getroffen und bei vielen ist es natürlich auch die bequemheit weil ähm, sonst lässt sich es eigentlich einfach nicht erklären warum man mit einer sache die man relativ schnell und einfach äh, machen kann und dabei auch noch mehrere hundert euro ähm, pro jahr einsparen kann warum man das sonst nicht macht ja und ähm, gerade einfach mal dazu ein paar zahlen es gibt rund 1300 stromlieferanten 914 Netzbetreiber, folglich auch ähm, genauso viele unterschiedliche Netznutzungsentgelte. Es, du siehst, das Ganze ist auch relativ ähm, unübersichtlich. Wie kann man jetzt dann einen guten Anbieter von einem schlechten Anbieter unterscheiden? Im Gasmarkt ähnliches Bild: 980 Gaslieferanten und ähm, 729 Gasnetzbetreiber laut Statista. Und ähm, das sind eben äh, Dinge, die einfach ähm, dazu führen, dass die Menschen einfach nicht sich nicht ganz sicher sind ob der wechsel den sie dann auch machen tatsächlich der richtige ist man will sich natürlich da auch nicht mit auseinandersetzen lange rede kurzer sinn eine super dienstleistung ähm, mit einem großen brachliegenden potenzial an kunden und vertriebspartnern es besteht eben akuter beratungs- und handlungsbedarf Lass mich ganz kurz auf die produkte eingehen produkte strom gas wärme jeder der diese produkte nutzt der weiß was es ist äh, der, der kennt diese Produkte bereits. Das heißt, du hast ähm, kaum ähm, großen ähm, Erklärungsbedarf. Die Produkte sind nicht äh, großartig erklärungsbedürftig, was dazu führt, dass du halt ähm, pro Kundenkontakt sehr, sehr wenig Zeitaufwand hast, ja. Und dazu natürlich auch noch lukrativ für Provisionen und das macht das Ganze auch ähm, ja so attraktiv. Die administrativen Tätigkeiten, die sind ähm, ja, die verschwinden auf ein Minimaß oder auf ein Mindestmaß. Ähm, Verträge zum Beispiel können in meinem Partnerunternehmen paperless. Ähm unterschrieben werden eingereicht werden und damit ist die sache dann auch im großen ganzen erledigt außer es wäre mal irgendwie noch was nachzuarbeiten was in den seltensten fällen der fall ist also man ähm, hat hier wirklich ähm, die möglichkeit sich auf das zu konzentrieren was der verkäufer und was der Networker halt eben auch möchte nämlich sich auf marketing verkauf und networking halt einfach zu fokussieren und nicht den halben tag im büro zu verbringen angebote zu erstellen etc in meinem Blogartikel zeige ich dir auch noch sieben weitere Gründe, warum sich ein Einstieg gerade jetzt im Energievertrieb lohnt. Also, wenn du da mit dem Gedanken spielst, besuch den Blogartikel. Ich verlinke den unterhalb des Videos. Und wenn du das jetzt hier auf dem Blog siehst, einfach unterhalb des Videos ähm, den Artikel. Ja, durchlesen, beziehungsweise das Video dann halt auch anschauen. Ja, und dann ist auch immer so eine Sache, kann es jeder, ja, kann jeder in dem Bereich erfolgreich werden? Im Prinzip von der Theorie her ist es grundsätzlich für jedermann möglich. Es ist für jeden ähm, auch geeignet ähm, es gibt keine großen einstiegshürden ähm, du hast keinen großen kapitalbedarf den du ja den du investieren musst um an den start zu gehen ähm, du kannst eben sofort ähm, ja, loslegen dein business in aus meiner sicht einen der spannendsten märkte eben halt zu starten theoretisch kann es also jeder in der praxis ist es halt aber nicht so das ist wie überall ähm, in jedem un unternehmerisch ähm, in jeder unternehmerischen Tätigkeit musst du halt ein bestimmtes oder ein bestimmtes Maß an Grundvoraussetzungen einfach mitbringen. Ja? Und ähm, das Hauptproblem, wo ich da immer erlebe bei den Menschen, ist, dass, äh, dass man es nicht lernen kann, sondern die Menschen stehen sich da oft selbst im Wege, weil ob du es glaubst oder nicht, es gibt Menschen, die schaffen es nicht mal, ja, ihre eigenen Energieverträge auf sich umzustellen ähm, klar sind die wenigsten aber es gibt es ja und da sieht man natürlich auch schon ähm sehr, oder kann man sehr gut einfach daran erkennen wie manche menschen sich eben halt selbst im weg stehen und deswegen ist der schlüssel zum erfolg nicht nur im energievertrieb sondern ja in jedem anderen vertrieb auch in jeder anderen unternehmerischen tätigkeit auch das eigene mindset das, die eigene einstellung zu der sache ich sage es immer ganz klar halbherzigkeit führt zu nichts ja wer halbherzig an die sache rangeht der kann im prinzip das ganze auch gleich sein lassen, egal ob man die Tätigkeit nebenberuflich oder hauptberuflich ausübt, ja. Es geht letzten Endes darum, 100 Prozent in die Sache einzubringen, 100 Prozent Engagement, ja, und äh, sich 100 Prozent dann auch auf diese Sache äh, zu fokussieren. Nur dann hat man eine Chance auf Erfolg, weil die Menschen merken das, ob man halbherzig bei einer Sache dabei ist oder ob man eben halt sein Herzblut da voll und ganz reingibt. Und deswegen solltest du, ähm, bevor du eine über über ein Engagement im Energievertrieb nachdenkst, dir grundsätzlich einfach mal ein paar Fragen stellen, um einfach zu testen, ob du die richtige geschäftliche Einstellung halt einfach mitbringst. Und zum einen wäre das zum Beispiel, dass du dich einfach mal fragst, nutzt du selbst Strom, Gas, Wärme? Vermutlich ist die Antwort ja. Und wenn dem so ist, bist du auch tatsächlich bereit, als Vorbild voranzugehen und deine eigenen Energieverträge, dein eigenes Konsumverhalten quasi auf dich eben umzustellen und das Ganze zu optimieren. Wenn du ja das Ganze online aufbauen willst, wenn du Online-Marketing betreiben willst, ja, dann muss man auch eben bereit sein, ein kleines bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um die entsprechende Software ähm, zu nutzen. In unserem Fall brauchst du dazu ähm, ja ca. 50 Euro monatlich einfach, um, die, entsprechendes, in dies, um die, in die entsprechende Software einfach zu investieren, damit du unser Marketing-System halt eben nutzen kannst. Dann ähm, hast du ähm, genug Zeit. Ja, bist du ähm, bist du bereit fünf bis zehn stunden die woche 100 prozent fokussiert für den aufbau deiner struktur zu verwenden ja hast du diese zeit kannst du diese zeit freischaufeln bist du nicht bereit diese zeit zu investieren macht es aus meiner sicht relativ wenig sinn über ein engagement im energievertrieb nachzudenken das ist einfach so dann ist ähm, das thema lernbereitschaft bist du bereit ja tipps ähm, von deiner ableihen von deinem äh, von deinen geschäftspartner eben anzunehmen ähm, diese auch umzusetzen ja ohne jetzt ähm, das rad ständig neu erfinden zu wollen ja weil da scheitern viele dran die wollen das rad immer neu erfinden anstatt diese dinge zu nutzen die bereits schon seit jahren ähm, sehr gute ergebnisse bringen bist du ähm, jemand der ähm, problemlöser ist oder bist du so ein problemorientierter mensch der zu jeder lösung ein problem sucht ja auch hier unternehmerische tätigkeit erfordert lösungsorientiertes denken es erfordert nicht dass dich äh, jemand ständig an die hand nehmen muss klar eine einarbeit ist alles kein thema gehört dazu ja ähm, ist für mich eine grundvoraussetzung ähm, ja ist eigentlich gar nicht weiter wert darüber zu sprechen das ist eine selbstverständlichkeit aber dennoch ähm, kann es nicht sein dass in einer unternehmerischen Tätigkeit jemand äh, dich tagtäglich danach fragen muss was du heute tust ja sondern du bist der unternehmer in deinem unternehmen und dementsprechend auch verantwortlich für deine ergebnisse und wenn mal ein problem auftaucht ähm, ist es keine unternehmerische glanzleistung dann die blind ins korn zu werfen zu sagen ich bekomme keine unterstützung das funktioniert nicht das funktioniert nicht sondern ja sich einfach dran zu setzen und eine Lösung zu entwickeln. Ja, eine eigene Lösung dafür zu suchen. Das sind für mich die wichtigsten Punkte, ja, überhaupt, die du, die du mitbringen musst. Ähm, dann ist ähm, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Thema Fokus. Ähm, ich bin felsenfester Überzeugung, dass die Menschen in Zukunft zu den Gewinnern gehören, die es wirklich schaffen, ja, in dieser Reizüberflutung, sich 100 Prozent auf eine Sache zu fokussieren. Zeig mir einen erfolgreichen Menschen, ja, beziehungsweise anders. Jeder erfolgreiche Mensch im Network Marketing, ja, der hat sein Unternehmen über viele, viele, viele, viele Jahre kontinuierlich aufgebaut und sich darauf fokussiert, ja. Schau dir die Topverdiener in der Branche an, da ist jeder in seinem Unternehmen fokussiert, ja, und macht nicht 15, 10, 15 Dinge nebenbei, sondern ist wirklich fokussiert auf den Aufbau seines Geschäfts und ähm, seiner struktur und geht halt hier auch als vorbild voran und gerade in der heutigen zeit wo ähm, du jeden tag neue möglichkeiten neue chancen ähm, gezeigt bekommst wird derjenige sich ähm, oder wird derjenige aus meiner Sicht der Gewinner sein, der es wirklich schafft, diese ganzen Störfaktoren, diese ganzen Ablenkungen einfach zu ignorieren, auszublenden und sich 100% auf den Aufbau seines Geschäfts eben halt zu fokussieren. Und dann ist natürlich auch immer ganz wichtig gerade im Network Marketing die Vorbildfunktion, bin ich bereit, die Dinge selbst zu tun, ja, die ich von meinen Partnern, von meinen zukünftigen Partnern erwarte diese selbst zu machen ja so und ähm, jetzt solltest du möglichst viele ähm Viele Ja's als Antwort auf diese Fragen hier die selbst gegeben haben, weil dann ist es ähm, ja, dann macht es für dich Sinn, ähm, ja, für über einen Einstieg im Energievertrieb eben halt nachzudenken. Dazu, wenn das für dich ähm, jetzt eine Option ist, ja, habe ich dir ebenfalls in, in diesem Artikel noch mal ein Video bereitgestellt, wo ich dir meine fünf ähm, Tipps verrate, die du einsetzen solltest, um erfolgreich im Energievertrieb zu sein. Ähm, auch eine Frage immer so nach dem thema provision kann man vollzeiteinkommen äh, dementsprechend erzielen auch schon im ersten monat ähm, auch hier theoretisch ist das alles sicherlich möglich. Allerdings ist oft die, ähm, die Frage, die sich da dahinter verbirgt, beziehungsweise ähm, die Einstellung, die sich da dahinter verbirgt, ist aus meiner Sicht, ähm, ja, die, die falsche, weil es geht nicht darum, ob du im ersten Monat ein gutes Einkommen erzielen kannst, sondern es geht darum, dass du dir hier ein langfristig lukratives Geschäft aufbauen kannst. Kein Mensch, der heute ein Geschäft aufbaut, der erwartet oder beziehungsweise der würde es in Frage stellen, wenn es im ersten Monat oder im zweiten oder im dritten Monat nicht so läuft, sondern der würde weiter an seiner Vision, an seinen Plan äh, weiter festhalten, würde weiter arbeiten und zwar so lange, ja, bis er sein Ziel erreicht hat. ja ähm so geht in der Regel der Unternehmer vor und im Network Marketing ist es ähnlich, ja. Gibt dir die Zeit, ein, zwei, drei Jahre langfristig auch dein Geschäft ähm, aufzubauen, dass du auch die Möglichkeit hast, auf einem stabilen Fundament das Ganze aufzubauen. Natürlich ist es von den Provisionshöhen her möglich, äh, von deinem, äh, eigenen Engagement, von deinem eigenen Fleiß, von deiner Disziplin her, ist es möglich, ein Vollzeiteinkommen schon im ersten Monat zu erzielen. Aber auch dazu habe ich dir ein Video in den Blogartikel noch mal mit reingepackt wo du es einfach nochmal ähm, ansehen kannst, ähm, dass das Ganze möglich ist. Aber letzten Endes wird es halt auch nur für den möglich sein, der halt die richtigen Tugenden mit an den Start bringt. Das ist Disziplin, das ist Ausdauer, das ist Fleiß. Es geht darum, die richtigen Aktivitäten dann halt auch dementsprechend zu tun. Was möglich ist, ähm möchte ich dir eben dann halt, da würde ich dich gerne auf den Blogartikel verweisen, dort habe ich dir auch ein paar Berechnungsbeispiele ja, mit dazu genommen und du siehst, du kannst also ähm, ja, von mehreren 100 bis mehreren 10.000, 100.000 Euro im Monat in diesem Bereich verdienen. Also, lass mich kurz zusammenfassen, sehr, sehr wenige Menschen, die ihren Stromanbieter oder ihren Gasanbieter ähm, jährlich wechseln, das zeigt, der Markt ist riesig. Ja und wartet eigentlich darauf, ähm, ja richtig bearbeitet zu werden. Das Geschäftsmodell ist mehr als einfach. Ähm, du stellst dein eigenes Konsumverhalten um, sparst dabei, Geld, ja verdienst dabei die ersten Provisionen und hilfst anderen Menschen dabei, diese ebenfalls zu tun. Und das ist eben eine Win-Win-Situation sowohl für dich als Vermittler, für deine Kunden, aber auch für dein Partnerunternehmen. Ja. Dadurch, dass das Geschäftsmodell so einfach ist, dass du nicht erst deinen Kunden, ich sag mal, dass du von deinen Kunden kein Geld willst ja, indem du etwas verkaufst, sondern dass du den Menschen sogar noch Geld ins Haus bringst, sorgt einfach dafür, dass du eine hohe Weiterempfehlungsquote hast, dass du ja eine hohe Kundenbindung hast, dass du einen leichteren Zugang ja zu neuen Kunden hast. Das heißt nicht, dass dir die äh, gebratenen Tauben in den Mund fallen, ja, sondern man muss natürlich auch hier in diesem Segment ja seine äh, tagtäglichen Aktivitäten, den Alltag tun, ja und ähm, aber nichtsdestotrotz hast du ja dann hier, ähm, ja, eine schöne Art zu arbeiten, weil deine Weiterempfehlungsquote ja ähm, sehr gut ist, weil du eine hohe Kundenbindung hast und eben einen leichten Zugang ja, zu neuen Kunden findest. Des Weiteren ähm, haben wir in vielen ähm, Tarifen Folgeprovisionen, das heißt, ähm, du verdienst nicht nur einmalig, sondern auch ähm, auf Dauer kannst dir aus deinem eigenen Geschäft heraus, aus deinem eigenen Umsatz heraus ja eine attraktive Folgeprovision aufbauen, ein passives Einkommen. Dazu gibt es natürlich Differenzprovisionen aus deinem Team, so dass du bis in die, in die unendliche Tiefe in unserem Partnerunternehmen ähm, ja an den Aktivitäten an dem, an den Umsätzen deiner Struktur quasi ähm, mit, äh partizipierst und so kannst du dir halt von Anfang an ein lukratives, ein passives Einkommen aufbauen. Du kannst heute beginnen, dir eine lebenslange Rente aufzubauen, von der du schon heute profitieren kannst und nicht erst, wenn du in Rente gehst. Falls das Ganze jetzt für dich interessant sein sollte, schau dir doch unterhalb ähm, des Videos den, ähm, den Blogartikel an. klick entweder auf den Link oder wenn du es hier auf dem Blog siehst, schau dir das Ganze durch. Mich würde auch deine Erfahrung ähm, ja zum Thema interessieren. hinterlass mir gerne einen Kommentar. Natürlich auch deine Fragen. Ich freue mich da immer sehr drüber, von dir zu hören. Falls das Ganze für dich hilfreich war, teile es doch gerne auch mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sein können. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.